Herzlich willkommen zur vierten Folge Mein kleines Kunstwerk. Heute möchte ich ein gepinseltes Feuerwerk machen und zwar Karten für Neujahrswünsche. Dazu brauchen wir schwarzes Papier oder besser. 300 Milligramm ist sehr angebracht, weil es sich dann doch wellen könnte. Dann unser Farbkasten. Was sehr wichtig ist, ist das Deckweiß und ich hatte da eben noch die Acrylfarbe in Gold. Die kann man haben, muss man aber nicht haben. Ich finde sie sehr schön, weil sie viel Licht nochmal auf das Papier bringt. Und dann eben Wasser, Lappen, Pinsel. Die sind in dem Fall insofern wichtig, weil sie nicht zu dick sein dürfen. Die Stärke 0 ist sehr gut. Habe ich ausprobiert, könnte noch dünner sein. Und dann eben 5,0. Das ist einer, der eben kurz ist, aber auch dünn. Und dann noch ein Flachpinsel für unseren Rand dann später. Und ein Cutter eben noch, Bleistift, Radiergummi und Wasser. Und ein Metermaß oder Lineal. Dann kann es auch schon mal losgehen. Wir nehmen mal das Deckweiß und rühren das mal großzügig an, dann nehmen wir ordentlich Wasser, das Deckweiß ist eben die Voraussetzung, dass wir Farbe anbringen können auf den schwarzen Karton, alles was farbig werden soll, muss äh, erstmal weiß grundiert werden. Grundiert veranschaulicht das etwas, obwohl ja das keine Fläche sein wird und grundieren verbindet man immer so mit, mit einer großen Fläche. Das ist in dem Fall nicht, sondern das sind immer diese Licht Lichtkleckse. Die bringen wir erstmal Aufs Papier, auf das schwarze sind ja immer mittig und dadurch, dass es ja ein Papier ist, kann ich das ja auch gut drehen. Das ist vereinfacht, ein Kreis zu formen, also um diese Lichtformationen, die ja durch die Explosion immer kreisförmig sind, auch so wiederzugeben und darzustellen, aber man kann das ja immer auch so machen, wie die Fantasie auch in einem lebt. Das Papier zieht eben auch die Farbe und dadurch entstehen ja auch unterschiedliche Weiß- und Grautöne und dadurch entsteht auch eine Tiefe. Jetzt habe ich hier mal eins hier abgebildet. Eben fange eben auch links an, damit ich dann hier rechts frei malen kann und nicht in, in das Deckweiß wisch kann sich da auch gut ideen aus dem Internet holen, wo man nochmal sich diese Feuerwerkformationen angucken kann und auch diese Lichteffekte. Da gibt es ja unendlich viele, auch farblich sehr unterschiedliche. Jetzt habe ich hier so ein Zentrum auch geschaffen. Das ist so also ein Stern, den habe ich angelegt mit einem Kreuz in der Mitte, um das Zentrum zu fixieren und von diesem Zentrum aus gehen dann eben noch auch lange Strahlen weg. Deckerweiß ist eben deshalb ein Deckweiß, weil in einem Bindemittel gemahlene Kreide eben drin ist und das macht es so ein bisschen schwerfälliger im Auftrag. Das ist bei, der, bei den bunten Farben eben leichter. Andererseits muss es aber dick sein, damit es auch deckt. und unsere Farbkleckse am Dann zeige ich das noch mal. Das wären jetzt meine Feuerwerkskörper, auf die ich jetzt die schönen Farbe aufbringen kann. Ich nehme Rottöne und beginne mit dem links oben, damit ich die Farbe nicht verwische. Und ich mische dann immer das Kaminrot gerne ein bisschen ab mit dem Orange, fange dann mal an auf die weißen Farbkleckse, die Farbe drüber zu malen. Ich nehme natürlich den gleichen Pinsel mit der gleichen Stärke, was ein Vorteil ist. Kann man dann natürlich auch so ein bisschen mit dem rot so noch ein bisschen tiefer geben durch das schwarz ist dann natürlich auch ein schöner kontrast vorhanden So, dann muss ich noch in die Mitte mir überlegen, ob ich die weiß lasse oder gelb oder auch orange. Oft ist ja, wo die Explosion stattfindet, noch mal ein anderes Licht vorhanden. Dann lasse ich auch die Punkte weiß. Jetzt zeige ich mal den... Wirbel, den Roten und nehme jetzt das Gold und mache da am Ende der Strahlen so kleine Lichter, die auch so in der Dunkelheit verschwinden dann, von so. groß nach klein. Okay. Dann geht es weiter mit unserem Feuerwerk. Da gestalte ich das Innen. dass er eben rund ist und die Explosion ein Zentrum hat und das schon dann die Form auch schön definiert. Dann nehme ich das hellere Orange noch, um die Strahlenfarbe zu machen. So, dann muss man gucken, dass man eben nicht in die nasse Farbe fährt und sich das so drehen, dass man eben nicht auf dem Blatt mit der Hand ist. So, und die Enden, die mache ich doch mal rot. Jetzt kommt der vorletzte Schritt. Ich schneide die Karte auf DIN A5 oder etwas kleiner zu, um dann den Schriftzug richtig platzieren zu können. Dann hat ja DIN 4 29,6 mm und ich nehme dann, denke ich mal, 14,5 und passt es in das Kuvert. ich hier oben noch auf die rechte Ecke ein gutes neues und ich nehme da den die goldene Acrylfarbe kann man natürlich auch mit weiß machen ich mir etwas an, damit das dünner ist und die Farbe mehr fließen kann da No, oh, yes. und noch ein Ausrufezeichen dazu, vielleicht noch mal von oben angucken, im Abstand, dann mache ich noch einen weißen Brand, und dann wird es sichtbarer und ich habe ja noch etwas weiß hier, Den nehme ich hier noch so also einen Schatten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.